Meisterwissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet, Vorgaben für das Verhalten von Mitarbeitern am Telefon. Welche Regeln sollten für Mitarbeiter hinsichtlich des Umgangs mit dem Telefon gelten? Beispiele für Regeln für den Umgang mit dem Telefon sind. Klar und deutlich sprechen. Stets den Namen und die Firma nennen. Den Gesprächspartner ausreden lassen und ernst nehmen sowie Höflichkeit und Geduld. Das war ein kurzer Einblick in das Thema, Vorgaben für das Verhalten von Mitarbeitern am Telefon. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten, vermitteln, trat.